Die Plattform Welcome Partner Heilbronn Franken. Bist du auf der Suche nach neuen Kontakten, einem interkulturellen Austausch oder hast Lust auf gemeinsame Treffen? Die Plattform Welcome Partner Heilbronn Franken bietet dir genau diese Möglichkeit. Hier kannst du dich zum Beispiel zum Sprachenlernen treffen, gemeinsame Aktivitäten unternehmen wie zum Beispiel Kochen, ins Kino gehen, Sport machen, Musizieren oder vieles mehr. Auf der Plattform kannst du auch Orientierung und Unterstützung beim Ankommen in der Region erhalten. Oder falls du schon länger hier lebst, diese auch anderen anbieten. Du fragst dich, wie es funktioniert? Registriere dich kostenlos auf unserer Webseite. Hier kannst du ein Profil nach deinen persönlichen Interessen anlegen, wonach du suchst oder welche Sprachen du sprichst. Wähle dabei Newcomer, wenn du neu in der Region bist und Welcome Partner, wenn du deine Unterstützung anderen anbieten möchtest. Nach Deiner Anmeldung erhältst Du innerhalb weniger Tage eine Bestätigung von uns und Dein Profil wird freigeschaltet. Nun kannst Du loslegen. Logge Dich auf der Plattform ein und werde aktiv. Auf der Karte kannst Du sehen, aus welchen Ecken der Region die Personen kommen. Suche Dir eine passende Person aus und sende ihm oder ihr eine private Nachricht. Zusätzlich kannst Du mit Hilfe der Filterfunktion Deine Suche erweitern. Nun wünschen wir dir viel Erfolg und tolle neue Bekanntschaften, denn Fremde sind vielleicht Freunde, die wir heute noch nicht kennen. Du hast dennoch ein paar Fragen dazu? Melde dich bei uns und wir helfen dir gerne weiter. Folge uns auch auf unseren Social Media Kanälen, sodass du immer up to date bleibst über das Welcome Center Heilbronn-Franken.